Wenn Sie einmal würfeln, erwarten Sie nicht, dass man Ihnen vorhersagen kann, welche Punktzahl oben sein wird. Sie begnügen sich damit zu wissen, wenn Sie sehr oft würfeln, Sie recht sicher sein können, dass durchschnittlich jedes sechste Mal Sie eine Sechs würfeln werden. Genauso bitte mit meiner Formel umgehen. Aber was bedeuten die Zeichen meiner Formel? Ganz einfach. Je mehr Ihr Partner. Davon überzeugt ist, dass Sie seine liebevollen Handlungen schätzen, desto größer ist der Aufwand, den er bereit ist einzugehen, um Ihnen eine Freude zu bereiten. Wichtig, es geht nicht darum, wie sehr Sie seine Geste schätzen würden, sondern immer nur, wie sehr Ihr Partner davon überzeugt ist, dass Sie mit Wertschätzung auf seine Geste reagieren würden. Es ist also nötig, dass Sie ihrem Partner davon überzeugen, welche Wertschätzung Sie für ihn und seinen Handeln haben. Wenn Ihr Partner fest davon überzeugt ist, dass sein Aufwand für sein Mitbringsel von seiner Reise von Ihnen geschätzt wird, desto mehr Läden wird er abklappern, um für Sie das optimale Geschenk zu finden. Je mehr er glaubt, Sie werden es nicht zu so schätzen wissen, Desto weniger wird es sich Mühe geben und, wer überhaupt noch daran denkt, noch schnell im Flughafen eine Kleinigkeit besorgen. Und bitte denken Sie daran, es ist wie beim Würfel. Einmal eine Wertschätzung zeigen kann eventuell bereits zum ersten Mal zu einer Sex führen. Sicherer werden Ihre Wünsche vom Partner erfüllt, je öfter Sie ihm zeigen, was Sie an ihm schätzen. Ja, und zwar so oft, dass er gar nicht mehr anders kann, alles zu merken.